Überleg mir gerade, was ich sagen könnte. Aber weißt du was? Ich werd nicht sagen. <lacht> <lacht> das lasse ich jetzt als Einleitung stehen, hi. Ja, hi. <lacht> das ist eine super Einleitung. Ich meine, man kann es machen. Ähm, Soll ja, ich hier. Warte mal. Mach. Ja, ich mach's einfach mal. Tja. Oh. Jetzt müssen wir äh, Geld zahlen für Sachbeschädigung. Genau. Guck mal, ich werde. jetzt <lacht> Das ja halt, Kopfgeldjäger. Geht's eigentlich nach unten lang, das interessiert mich eher, ehrlich gesagt ein bisschen mehr. Würde äh, will ich auch gerne nachschauen. Und dann gucke ich mal oben ne? Ist ein großes Gebiet. Wir haben einiges zu tun hier, glaube ja, Nach oben geht's ja, das, das haben wir ja schon gemerkt. Oh. oh. Erinnerst du dich hier? Hier waren wir in einer Aufnahme, ja. die niemand gesehen hat. Die Aufnahme, die niemand gesehen hat. Oh, oh! hier ist eine Speicherstation. Hast du dich sogar gemeint, äh, Ja, der DS1 oder so? Keine Ahnung. Irgendwie sowas in der Art. Naja. Äh, <lacht> mal hin. Das haben wir uns äh, jetzt auch mal angeschaut. No. Ha. Uh. <lacht> uh. Was für ein zicker Sprung. Scheiße. Das war keiner. Nee. <lacht> Oh man. Alles klar. Ja, von rechts sind wir gekommen, also schaut mal hier lang. Nach links, das also, ist eine gute ist... Entscheidung. Nimm die, die Powerbombe mit! Wir haben so wenig. Powerbombe oh, lol, ich gar nicht gesehen. Danke. Ich habe mir so, alter, Powerbombe, die brauchen wir. <lacht> ja, weißt du was, ich gehe erstmal in die Tür. Ich habe erst ja keine Ahnung, wo wir lang gehen können, weil es ist einfach... Ja, auch nicht. Es ich ist so groß, nicht. ich kenne das halt auch selbst nicht, das Gebiet. Oh, das ist doch... Waren wir nicht schon mal in Nein. der Nein. Das kommt mir sehr bekannt vor. Irgendwie. Also hier wollten wir lang, aber da kamen wir glaube ich noch nicht lang zum Zeitpunkt. Wobei, nee, wir ja, konnten hier gut. gar nicht sein, weil wir nicht unter Wasser so hoch springen konnten damals. Stimmt auch. Na ja, gut, dann habe ich das verwechselt. Wir sind auf jeden Fall das erste Mal hier. Ja. Hier, yeah. ihr könnt mir doch nicht erzählen, hier ist doch noch mehr. Warte mal. Jetzt mal keine Powerbombe zu verschwenden. <lacht> yeah. <lacht> Das ist, äh, Samus und sie, mm. keine Sachen. Aus irgendeinem so Grund verschwinden die Pflanzen auch. Hm, mm. ja gut. Das ist, das ist, so eine, das sind so spezielle Pflanzen. <lacht> so, da unten, da nach unten kann man da fallen. warte mal. Die Powerbomben würde ich gerne konsumieren. Das ist eine gute Entscheidung. <lacht> Ich will ehrlich gesagt einfach nach links gehen, weil wir da noch gar nicht waren. Ich mein, ja, von, deswegen. Ich mein, von rechts kamen wir ja jetzt. Ja. Einfach nur gucken, was da so. ob da noch was ist, aber. Hm. Mein Gott, immer an Powerbomben. Das ist doch auch was. Die, da lassen echt viele Powerbomben, echt viele Leben. Ja. Ah. Da wissen wir ja, wo wir am besten welche herkriegen. kriegen. <lacht> Gute Entscheidung. Das äh. bleibt auch nicht für immer offen. Ich hasse alles daran. Egal, wir können ja einfach nach unten gehen und dann wieder hoch. Das stimmt. Zum Glück. Ich hatte aber auch, dass, dass die dann für immer offen bleiben. Das ist das macht mich gerade ein bisschen traurig. Das ist mm. das ist vielleicht das, das, das, das Game-Design. Oh, rechts waren wir noch nicht. Okay. Mm. Komm schon, Missiles. Uh, Alter, nein, die Karten, dies damit gebe ich mich zufrieden. Oh. Alter. Ach, scheiße. Und da sind wir den Boss. Mhm. Ich würde behaupten, ja würd behaupten, das Ich würde behaupten, dass es ein großes Gebiet. <lacht> schon. Ja gut, dann erkunde ich jetzt mal das große hier, denke ich, oder? Ja, Und dann später... Was soll erstmal nach da? Äh, das können wir auch machen. Ja, lass das machen. Okay. Geh weg, Finger. <lacht> yes. <lacht> ja, der eine ist zwar weg, aber ich bin doch da. Und ich versuche dich zu behindern mit meinem Klatschen. <lacht> versuch, mal, versuch mal einen einzufrieren und dann als Plattform. Ah, nee. Doch, den kannst du einfrieren und dann als Plattform nehmen. Okay, jetzt also nicht. Mal. Ja, das passt schon. Ich töte sie einfach. Das ist mir lieber. Ich zerstöre lieber Leben, statt mein eigenes zu retten. Das ist deep. Ja, das ist Miyamoto's Backstory. Alter. Okay. Okay. Kennst, du diese, kennst du diese Seiten, wo, wo es solche richtig pseudo-tiefsinnigen Sprüche gibt? Äh, uh, Tumblr oder. Ja, das ist eigentlich typischer Tumblr-User. Äh, ja, keine Ahnung, so total pseudo-diepe Sprüche. Aber Miyamoto hat selber so eine Seite. <lacht> <lacht> Miyamoto, der Tumblr-User. Oh, mein Business Card. I'm a President. <lacht> <lacht> Oder was war der Spruch? Keine Ahnung. Ich weiß es nicht. In mein I'm einfach Game. Mir macht mehr Angst. Ja, das hat die Water gesagt. Also. Oh. Ich weiß nicht, was der Typ noch hat mal für nicht am Anfang. <lacht> <lacht> Yay, yeah. das war der Part. Oh mein Okay. Sehr gut. Ja, ne? Es geht um sickle Themen heute. Also, solche Sprüche, die sehe ich ab und zu bei Leuten im Start. und ich denke mir, was haben sie sich eigentlich dabei gedacht in dem Moment? Nichts. Ich meine, man muss sich das ja wirklich ausdenken. Das heißt, sie sitzen dort und Meist überlegen sich, Mann, ich muss jetzt irgendwas reinschreiben. Ja, meistens habe ich so das Gefühl, bei diesen Instagram-Posts, die es da gibt: so mit immer so pseudodiepe Sprüche. Es ist so, denke ich mir so, alter. Um Leben zu retten, musst du erstmal dein eigenes beherrschen. Äh, kontrollieren meine ich beherrschen, das war ein <lacht> falsches Wort. Wenn euch euer Leben lieb ist, dann gebt mir euer Leben. <lacht> Daniel, ich habe ich hab dein eigenen Instagram äh, Selfie-Account gefunden. Wie stehst du dazu? Kannst du... Ja, dazu sage ich nichts. Ist vielleicht auch besser so. <lacht> ja. Ich will auch meine Glaubwürdigkeit nicht verlieren. Ich glaub, die ich nie hatte. Wir da runter können, ich weiß es nicht. Ich will es eigentlich nicht ausprobieren Oh nein. Mm. Das war der Raum. Mm, ja, der Raum. Du kommst jetzt auch in den Genuss. Alter, was, was ist denn mit... Oh mein Gott. Alter, du springst doch richtig. warum <lacht> Das macht einen so aggressiv. Ja, so. Oh mein Gott. Man denkt sich so, Alter, was, das ist doch kein Game Design. Oh, dann muss ich dich jetzt Plattform. <lacht> oh mein Gott. Oh, du hast oh. das verdammt gut geschafft. Ich beneide dich ah. dafür. Irgendwie doch so. Mm. Oh. Ich glaube, das ist offensichtlich. Die muss ich sowas als Plattform nutzen, aber die kommen gerade kann ich da jetzt so. Oh. Oder? Muss ich die jetzt plattform? Warum kommen die da nicht hoch? Zumindest habe ich das gedacht. Da sind sie gestorben. Geh okay, einfach weiter. <lacht> Alter. Oh, zum Glück. Oh. Hä? Nein! Warum geht der nicht hoch? Sie. Ist mir egal. Samus. Hallo. Sieht Warum so, geht Sieht so dumm aus einfach. <lacht> ich. Oh mein Gott! Ich hatte gerade Panik. Aber, oh, wie soll ich da jetzt hochkommen? Please. Oh mein Gott! Oh. Daniel! Ey! Hör auf zu <lacht> Oh! Uh, da kann man... In oh. dieses Menschen 3 gab es auch so Stellen, wo man sich so rüberschwingen musste. Moment. Da war doch ein Loch. Ja, aber ich glaube, rechts kannst du auch hoch. The fuck, hast du gerade von der Tür... Der ...damage? Bekommen? Ich habe gerade keine Ahnung, was das war. <lacht> Goodbye? The fuck? Oh, warte, guck mal auf die Map, ich glaube, du kommst hier zum Boss. Ernsthaft? Hm. Oh. Wobei, nee, ich, ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Ich meine, ich bin auch nicht zum Boss. Das darf ich nicht. Ich würde aber lieber links ich lieber links mal gucken, weil ich glaube, das ist eher eine Sackgasse gewesen. Okay. Ähm. Oh mein Gott, hört auf. Oh Mann, ich hasse das. Nein, ich wollte dich sprengen. Nein, Hilfe. Oh, ich, oh mein Gott, nein. Ah, Alter. Das habe ich nur getan. Wie kommt man dahin? Weiß ich nicht. Ich glaube. Wie soll man dahin kommen? Verdammt, ich. ich, ich... Hab ich gar nicht überlegt. Scan mal, please. Ich muss jetzt mal. Ja, klar. Okay, so. Ich kann mir vorstellen, dass man vielleicht. Das da oben vielleicht mit Powerbomben. Nee. Oder oh, ist es ein Rückweg. Mann, ich habe auch keine Ahnung. Ach, komm, ja, weißt was? Hört einfach dann gucke ich jetzt mal. Ja. Und dann... Das ist eine Powerbombe ein. Und wenn es dort nichts gibt, dann gehe ich zurück. <lacht> Shit. Die springt manchmal so hoch und manchmal nicht so. Das verstehe ich nicht. Ja. Ich verstehe diese Mecha Me Mechanik nicht. Okay geh, geh am besten dann, wenn du rauskommst aus dem Sand, mal nochmal raus aus dem Raum, damit die Gegner respawnen Ja, gute Idee Mein Gott Ich krieg manchmal so Panik, wenn sie zu <lacht> so tief unten ist Das ist nicht gut Samus ist echt tief gesunken Uff. Die hätte ich nicht zerstören dürfen Hallo, wo ist der andere? Oh, das zieht oh. sich, das zieht sich. Hm, nicht gut. Immerhin das erkunden wir ein bisschen was. Wir hätten es einfach lassen sollen und weitergehen sollen. Nein! Uh! Nein! Scheiße. Nein! Nein! Daniel! Der ist tot, wenn die nochmal anschießt, glaube ich. Nein, er tot. Oh mein Gott. ETF. Ja! Peace. Komm schon. Okay. Oh, ja, ja. Scheiß drauf. Geh Nein! Einfach oh mein hoch. Gott! Schnell! Okay. Wir sind safe. Ey. So. Und jetzt stell ich raus, wir können hier gar nicht lang. Ich hasse mein Leben. Ich. Einfach. Ich hab das. Ich, ich hasse es. Ich, ich hab das gerade auf Spaß gesagt. Und dann ist das wirklich so! Und dann komme ich hier nicht mehr weg. Oh Mann. Es läuft echt alles schief. <lacht> wir hätten einfach das große Gebiet erkunden sollen. Ja. Natürlich ist es der Weg, für den wir uns entscheiden, der falsche. Hm. Oh, äh, äh, Alter. Jetzt auch noch oh, nee. Please. Oh Treibsand sollte verboten werden. <lacht> Ich habe das Gefühl, hier ist noch mehr Treibsand, Daniel. Ich habe auch können. Aber weißt du, was, wir, äh, was es bald nicht mehr gibt? Was denn? Leben. <lacht> das habe ich gerade auch irgendwie gedacht. <lacht> <lacht> Alter, du bist Meister des Treibsands geworden. Ja. Ich drücke einfach Home und Spam A. Ah, das klappt irgendwie. Habe ich auch probiert, Es hat nicht geklappt. Ich glaube, man muss auch irgendwie ein bisschen gedrückt halten, keine Ahnung. Dann springt sie nämlich so hoch. In sieben Mission wäre man hier durch. Dann wären wir schon im anderen Gebiet. <lacht> Dieses <lacht> <Klatschen>. <lacht> So, ich werde jetzt äh, alles auf meinem Weg auslöschen, weil. Das geht nicht. Das geht so nicht, das erlaube ich einfach. Punkt. Gute Entscheidung. Ich meine, wir haben ja jetzt wieder viele Powerbomben, aber dafür keine Leben mehr. <lacht> a soul for a soul. Das ist echt traurig. Das stimmt. Immerhin weiß ich, dass ich die da unten beseitigen kann. Mehr oder weniger. Das ist eine gute Entscheidung. Ist das ein Spawner? Ich habe keine Ahnung. Ha. Hallo! <lacht> ja, okay. hallo. Ja, hallo. <lacht> Wie geht's dir? Sehr gut. Das freut mich. Oh, Mann. Äh, links. Nach links. <lacht> ich mache nicht demselben Fehler. Du kannst speichern mal. wenn du willst. So. Das ist eine gute Idee. Ist auch gut so. Ja. Oh, Mann. Mm. Na gut, da gehen wir zum großen Gebiet. Ist ja okay. Mm. Hat sich überhaupt nicht gelohnt, dass wir da lang gegangen sind. <lacht> überhaupt nicht. Ja gut, aber dafür wissen wir es besser. Da wissen wir, dass es ein Rückweg scheinbar ist. Ja. Oder man wirklich durch diese kleine Lücke springen muss, was ich aber auch nicht hoffe. Ich denke, da kommt man vielleicht hin, wenn man später noch äh, ein noch krasseres Item kriegt, womit das eigentlich kein Problem sein soll das Kann sein. Ich glaube, ich relativ egal, wo wir lang ich hab hier. Ich hat sich nicht verstanden. Ich, ist eigentlich okay. relativ egal, wo wir lang gehen. Achso. Ich habe glaube ich eine Idee, wo ein Item mir sein könnte. Da muss man wieder diesen Scheinsbug einsetzen. <lacht> also, wo, wo man dann in die Hocke geht, nach dem Speedbooster. Ich habe das Gefühl, der muss eingefroren werden. Oh, ich hasse. Ich glaub, das ist vielleicht nicht der richtige... Ja, nicht unbedingt der... Richtig, aber. Oh, oh Mann. Der ist gleich tot, glaube ich. Der ist tot. Ich glaube, der ist jetzt schon tot. <lacht> oh mein Gott. Alter, was ist los heute? Ich weiß es nicht. Es gibt so viele Wege und ich kann mich nicht entscheiden, ob ich jetzt hier hochgehen soll oder das da. Wir gehen jetzt einfach hier lang. Das ist, glaube ich, besser. Wo, wo meinst du? Hier, das da? Okay. <lacht> das muss ja, man nicht mehr. Das sieht nämlich simpel aus, würde ich mal behaupten. Ja. <lacht> simpel ist gut. Hm. Sorry, ich glaube, hier über uns gleich gibt es irgendwo einen Mister-Container. Ja. Den wir aber glaube ich noch nicht ja genau der den muss man unten mit einem Scheinspark kriegen indem man von unten dagegen knallt okay dann fahre ich mal wie soll ich mir das merken da wo die ähm, ist dieser ja. Grasbüschel okay aber von wo ja von da würde ich sagen oh ja ich hoffe das reicht okay die Tür ist offen was? Nein. <lacht> so. Gucken, ob das reicht. Ich bin mir nicht sicher. Nee, Nein. du musst das vorher erreichen. Also bevor du da runterfällst, dieses Stück äh ja, musst du das erreichen. Das bedeutet, ich mache mal kurz die Tür auf. Die hoffentlich nicht so schnell wieder zugeht. Hä? Das ist manchmal seltsam. Okay. Was mir aufgefallen ist, im letzten Part habe ich das ja auch verwendet. Mhm. Und zwar, ich kriege es nicht mit dem Steuerkreuz hin, aber mit dem, äh, dem Analogstick nach unten drücken klappt das bei mir eigentlich immer. Hä? wenn sie runterfällt, dann bricht das sofort ja, ab. Ja, nee, wir müssen das machen, bevor du runterfällst, da musst du schon in die Hocke gehen. Dann kannst du ja noch ein Stück lau normal laufen bis dahin. Stimmt. Warte, warte, warte. <lacht> Weiß ich wieso, ich bin's dran gewöhnt, einfach äh, in den Silbermischen einfach die Raketen dann wieder auszumachen. Und das war ja, ich hier auch. Und das ja auch, das ist falsch. Das <lacht> glaube ich zu wenig Anlauf. Viel zu wenig. Mm. <lacht> Nimm einfach mal komplett Ey, mein Anlauf. Farm wieder Leben. Stimmt, das ist, das ist auch was. Ich bin ein Vollidiot. So. Du hast ja so viel Anlauffläche, also nutzen wir es mal. Nein, du hast genauso viel Anlauffläche. Nein, ey, ich weiß nicht. <lacht> du nimmst ja zum dritten Mal gleich viel Anlauf. Ich habe halt Angst, dass diese Tür da zu. Die geht, fällt. Die geht nicht zu. Wenn sie zugeht, dann ist das halt so. Dann gehst du halt nochmal zurück. Aber so musst du immer alle Gegner besiegen. Das ist jetzt genug an... Alter... Du musst die schon vorher öffnen, ja. <lacht> das gibt's doch nicht. Geh auf, mach das jetzt schon so auf, so. Aber es ist cool, wenn man das Item dann hat, dann freut man sich auch richtig drüber. Ja. Auch wenn es nur ein scheiß äh, Mister Container ist. Und jetzt, oh, jetzt direkt ist nach unten drücken. Hä? Mann, ich wuchs nicht. Okay, noch ein... Keine Ahnung, noch, die, die ist... Versuch's noch einmal, der Part ist dann eh vorbei. Ja. Oh man. Immerhin konnten wir über Tamla reden. Ja, das ist, das ist doch auch was. Das ist vergleichbar. Das ist, das ist ein absolute win. <lacht> ja. <lacht> Alter, nee, weißt du, das Okay, ja, <lacht> das war's, glaube ich, für heute von SuperMethod. <lacht> und wenn ihr, wenn ihr, Dabei. wenn ihr äh, um den Tumblr, äh, und oder Daniels Tumblr-Account sehen wollt, oder Instagram-Account, was auch immer, keine Ahnung, ich, ich kann euch nicht weiterhelfen, aber vielleicht findet ihr ihn selbst. Ja. Das will ich hoffen. Viel Erfolg. Und bitte, bitte schickt den Account bitte nicht rum, weil das ist nicht gut für die Menschen um euch. <lacht> <lacht> Auf Wiedersehen. Tschüss.